Willkommen zum Trash Talk von Game of Thrones von der GOB-Zeitung. Ich bin Fabian Kern, Autor von Kerns Klappe, ähm, Film- und Serienblog auf gob Wir haben uns zum Serienhighlight des Jahres etwas Spezielles überlegt. Wir wollten besonders kreativ sein und euch die Wartezeit zwischen zwei Folgen etwas verkürzen. Und darum schwätzen wir jetzt etwas über das, was in der ersten Folge passiert ist. Und schauen ein bisschen voraus, was in der nächsten Folge könnte passieren könnte. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt und euch etwas also aufsparen wollen, bitte jetzt wegzappen. Jede Woche habe ich äh, an meiner Seite zwei GOT-Fans aus der Redaktion. Diese Woche sind das der Daniele, a.k. Melisandro Turini, seines Zeichens äh, Online-Koordinator, und der Redaktor Andreas Eugster, Spezialist für Name der Game of Thrones. Ja, WTF war für mich, was ist eigentlich los mit euch? Wieso machen ihr nicht weiter, wo ihr aufgehört nämlich mit Action? Für mich Fuck, der WTF-Moment, dass ich das Gefühl hatte, ich schaue Erfolg von GZSZ, <lacht> was, ich, was gelegentlich vorkommt. <lacht> was, ist, äh, was ist genau der Joker-Moment? Ähm, das ist so der Moment, wo man sagt, wo du das Gefühl hast, hey stopp, «Jetzt wird ich eingreifen. Mach das nicht! Geh nicht dort rein oder, mach das nicht oder bring das nicht um!» Es hat so ein paar Momente, gegeben, die ich gefunden habe, die haben sich so ein bisschen gezogen. Beispielsweise dort, wo Aria Jon Snow sieht und sie hat ihn, keine Ahnung wie viele Jahre, nicht gesehen und ist ihn nicht sofort begrüßen. Also mich mir ist der Moment, wo ich finde, «Hey, nein, mach es nicht!» war eigentlich sehr, sehr. Und sie der anderen arroganten, der Ich weiss nicht, wie er heisst. Der Onkel, du weißt es ja sicher. Ja, ich weiss es. Aber sagst du es nicht? Oder? Nein! Ich <lacht> <lacht> der Onkel des Sion, ähm, der so arrogant ist und gefunden hat, ich habe einen Sex mit der Königin. Und sie geht um den Moment wirklich. Sie geht wirklich mit ihm in die Kiste. Mach's nicht. Hast du Pirat geschrieben? Was oh. ist das? mit Schwanz, nein, mit Nackt. <lacht> ja, aber das ist noch, es ist noch okay. Also bei Game of Thrones, was wir ja angeben, <lacht> wer noch einen hat und wer nicht. Oder? Also eben, ich fange mal an, weil ich bin am wenigsten spektakulär, weil eigentlich ist es keiner. Diese die Erfolg ist so langweilig gewesen. Es hat sich keiner auf den Stufen gemacht. Der Einzige, der etwas gemacht hat, ist der John, wenn er auf dem Drachen reitet, aber Darum ist der Bron. immerhin mit drei Frauen Sex haben. Also fast zumindest. Aber äh, ja. Mehr kann ich zu dem nicht sagen. Es war langweilig. So. Ich habe mich für einen Gendry entschieden. Das ist äh, der barat bastard nicht? Du weisst es, Ja, das du ist der Das Der Schmid? Der Schmid. Ich, ah. ich fand, er so der Einzige, der okay. so das Problem erkannt hat und sich an die Arbeit gemacht hat, während alle anderen umgezogen haben oder irgendwelche familiären Probleme, wo wir gelaufen sind. Ja, mein Held ist eben der Pirat mit Schnauze. Ich weiss eigentlich den Namen, aber... ...verrot es eigentlich nicht. Das ist der, der auf dem Schiff kommt und nachher zu der Sergej geht. und ähm, er ist mein Held weil er so so ne arrogante <lacht> irgendwie wo immer alles bekommt was er will und irgendwie finde ich das noch cool an Also ich habe die genommen, ich hatte die genommen, weil no, äh, will mit dem I hat, ich muss mal Robe abziehen. Ähm, sie eigentlich äh, außer, dass sie die ganze Folge gumbitet hat, eigentlich am Schluss auch noch degradiert wird und sie weiß es noch nicht einmal. Also sie hat eigentlich für mich so auf ziemlich jede Strecke verloren. Also ich hatte ich habe Jon Snow genommen, weil er, irgendwie, er ist nicht mehr so der harte Macke, den er ihm gekührt ist, sondern so einen weichen in dieser Staffel oder in dieser Folge. ist langweilig, aber ich bin auch beim Johnny Boy. halt ja, also ich könnte zwei nennen. Ich sage jetzt mal den Jon Snow, weil er halt einfach der Loser war schon am Schluss. Ich meine, er erfahrt als letztes, dass er mit seiner, was ist es jetzt? der, der Schwester-Tante, oder? Ich, ich, ich, ich, Schwester ja. oder Tante, jedenfalls einfach Schwester, sicher blutsverwandt, <lacht> dass er ein, ein Targaryen ist und mit seiner Schwester knallt Das ist halt <lacht> unschön zu erfahren von seinem besten Freund. Dann noch. Hoffentlich Action. Hoffentlich Action. Bitte. Sex, <lacht> Action, äh, uns müssen unbedingt mal wieder Leute sterben. Also ich bin, was ich ehrlich gesagt gespannt bin, ist, was der Bron für einen Auftrag fasst, mit dieser er fasst. das habe ich nicht ganz geschnallt, ehrlich sein. Plus wird der Fiona empfangen wird in Winterfell, wo er ja übernommen hat und die Kinder abgefackelt hat. Ist das eine Wiedergutmachung? Ist es ein großer Fehler? Wissen es nicht. Der Arian. Nicht, sie ist noch nie in einer gefährliche Situation gekommen, eine richtig gefährliche Situation für sie. Und, äh, sie macht das geschickt und ich habe das Gefühl, sie wird am Schluss als einzige überleben, weil sie sich immer so ein bisschen aus allem hält und zu so ihrem Weg ähm, durch die ganze Serie durch für als sich einzige? selber bahnt. So. Als einzige? Als überleben sagst Ja. Das ist mal eine Aussage. Gut. Ich schließe mich da ein bisschen an, weil die sind ja eigentlich blutsverwandt. Aber ich glaube, es wird ihre Schwester sein, weil äh, Sansa äh, so ziemlich in allen Staffeln ein absolutes Opfer war. Und auch wenn sie jetzt so ein bisschen als, äh, als, als Notnagel überkommt, also nicht im sexuellen Sinn, äh, glaube ich, dass sie am Schluss auf dem Thron sitzen wird. Einfach weil äh, mir klar ist, dass der Jon Snow wird sterben dass Daenerys wird, dass der Nerys sterben wird. Und ähm, darum glaube ich, Zumindest wird sie Winterfell besitzen oder weiterhin einem halten. Das, das kann man sich auch vorstellen, dass sie Winterfell hat. Aber ich glaube, am Schluss hockt der Zwerg vom Thron. Stand jetzt. Ich habe immer noch im Hinterkopf einen, der Jamie. Der ist immer so noch mein Geheim Favorit. Aber stand jetzt, äh, denkt es mich, macht es... Äh, der Tyrion macht zu macht's Rennen. Weil äh, ja, er könnte irgendwie am Schluss so der Kompromiss zwischen Stark und Targaryen, dass du halt gleich einen Lannister nimmst. Und wenn du einen Lannister nimmst, dann nimmst du nicht den Cersei und nicht den Jamie, sondern eben den, der es mit allen kann.